Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP-IO, der Boss hier vom Boss-Channel. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, der Hintergrund ist ein bisschen anders diesmal. Der Boss ist nämlich in Dubai, liegt daran in Deutschland, Friseure haben zu. Der Boss braucht aber. Kurze Seiten, meine Freunde, da bin ich mal kurz in meiner Residenz nach Dubai geschippert. Hier übrigens mit meinem Bötchen, hier sieht man's. Bin ich mal kurz rübergefahren, hab ja auch hier ein stabiles Anwesen. Ihr seht's ja, Sitzt gerade hier auf meinem Balkon. Ist das Wetter sowieso schöner? Und heute gibt's ein sehr, sehr stabiles Video, haben sich sehr viele gewünscht. MPO trifft auf Tricks. und ich würde mal sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Wir gehen direkt rein, meine Freunde. Ja, sind wir mal gespannt. Den Dennis, den habe ich auch trainiert. Ja, den kann ich gerade mal einladen, okay? Warte mal. Ja, erzähl den erst mal fertig, erzähl erst mal fertig. Also, Jungs, ich sag euch mal so, hier Background zu dem Video. Und zwar der Boss natürlich damals viele Leute im MW2, Black Ops 2 und auch in Modern Warfare trainiert, meine Freunde. Ich war damals sowas wie ein, ja, wie im Fitnessstudio, die Trainer, nur im Spiel. Im Fitnessstudio habe ich natürlich auch die Leute trainiert, aber halt im Spiel zusätzlich. Und zwar haben mir die Leute damals immer Microsoft Points bezahlt, dass ich denen so den so einen allen anderen Tick und Kniff zeige, meine Freunde. Schauen wir mal rein in das Video. Fertig. Hab ich auch trainiert. Dann hat CX Asiatik, diese ganzen anderen mit CX so vom Namen auch alle trainiert. Dann auch, hat sich das mal, so rumgesprochen. Auch <lacht> hast du auch, äh, hast du auch und zwar mal. Ich guck gerade mal. Hast du auch hier? Ach, wie heißt er denn? Hast du aus Relax trainiert? Wen? Relax. Relax. Nee, nee, den nicht. Also ja, egal. Erzähl erstmal mal fertig. Erzähl weiter. Ja. Und dann hat sich da so rumgesprochen. Ironic? Auch in der. Also Jungs, ihr müsst das mal eine kleine Background-Info. Die Jungs in der Party waren auf jeden Fall alles richtige Johannesse. Von daher hört man, glaube ich, auch schon an den Stimmen raus. Ich glaube, jeder von denen hat Johannes mit Vornamen gehießen. Aber wir hören mal weiter. Ja, im ähm, amerikanischen, so, im ähm, Community, so, und dann habe ich auch Sandy Ravage trainiert. Okay, Aha. okay. Jetzt habe okay. Ich hab einen Kumpel, der hat einen Kontakt zu dem, ne? <lacht> ja, und auf jeden Fall, wenn ich jetzt noch Ding... Ähm, Optik ist gerade an mir dran, mich zu fragen, ob ich die auch trainiere. Ja, sicher ich schon Optik also Du kannst mal aufs Maul halten. Ich habe guten Kontakt zu Optik und zu Face, Alter. Du wirst niemals Lappen, wie... <lacht> hat ja, der Boss schon damals gelacht. Der gute Mann scheint hier guten Kontakt zu Optik und zu Face zu haben. Ich sag mal so, Jungs, ihr wisst ja, wer bei mir im Livestream öfter mal am Start ist, Link übrigens in der Beschreibung, meine Freunde, lohnt sich vorbeizuschauen. Bin ich auch heute wieder live um 20 Uhr, wenn das Video online ist, bin ich wahrscheinlich auch schon live, Jungs, schaut vorbei. Sieht man auf jeden Fall, dass der Boss auch Face damals trainiert hat, weil ich habe den ein oder anderen stabilen Snipe in meinem, ja, Gameplay schon drin, Jungs. Wie dich auf der... <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Junge, ich habe hier... Face ich face. Hab ich schreibe Face -Fakey an, sage ich schön Gruß von Bustracks. Ich kann es auch mal wirklichen Namen sagen, ich heiße John. Äh, oh, aber okay. ich dir ich ich Deutsch kommen. schreiben? Ah, er sagt er heißt John, ist aber glaube ich eher die Abkürzung für Johannes. Da wollte er sich ein bisschen, ja, selber beschützen, meine Freunde, der gute Mann hier. Kannst du machen. Okay, aber okay, ja... Moment, ich, oh, ich schreibe ich habe jetzt meine Nummer. Ey, MPO hast du eigentlich auch äh, Z-Akutix trainiert? Akutix? <lacht> Den noch nicht, Alter. Der hat kein Geld dafür gehabt. Äh, hast du, warte mal, hast denn, ähm, wie heißt denn der, warte mal. Hast du auch IMX Lyrics, also den Kevin, trainiert? Kevin, Kevin. Ah, der gute Mann hier geschehen, dass er aufgenommen hat. Er da dachte er wahrscheinlich, ah, ich nehme den Boss jetzt mal ein bisschen hops, aber das ging definitiv nach hinten lustiger Danke für, für den Content heutzutage doch, Digga. Danke für die Aufnahme. IMX Lyrics, ne, ich glaube nicht. Aber ich glaube, der okay. war vorhin bei mir in der Party. War, äh, hast du I am, äh, hast du Cranks trainiert? Prank? ja, den habe ich trainiert. Rank. Den I-Crank X. Ja, den habe ich trainiert. Okay. Und was ist mit I am Survival? I am Survival, nee, der hatte auch kein Geld, der war ein bisschen. Furyx. Furyx, wer? Furyx. Was soll denn da für ein kleiner Johannes gerade zu hören, Jungs? Habt ihr es auch gehört? Scheint ein richtiger Johannes zu sein. Und die ganzen Typen, wo der Typ da durchgeht, hast du den trainiert, hast du den Jungs, jetzt mal Hand aufs Herz, der Boss konnte davon natürlich gar keinen. Waren für mich alles absolute No-Names. Aber, ich sag mal so, ich habe mal ein bisschen mitgespielt, um die Jungs so ein bisschen zu triggern. Jungs, ich kennt ihr den Boss. Ha, der doch nicht, Alter. Der ist doch erst elf, wie soll ich den denn trainieren, Mann? <lacht> <lacht> oder, nein, 14 ist er, 14, hat er mir gestern gesagt. Und, und Darkstar? Darkstar, nein, Mann, der Du musst so denken, ich kann ja nicht jedem mein Geheimnis verraten, wie ich so gut bin. So sieht's aus, Jungs, der Boss damals schon sehr intelligent. Wenn man, ich sag mal, ein paar Tricks hat, ein paar Tricks und Kniffe, die einen außergewöhnlich machen, dann kann man das natürlich nicht jedem erzählen, meine Freunde. Auch ein kleiner Tipp für euch. <lacht> du bist nicht gut, du bist ein Lappen. Halt die okay, okay. ja. Da komm, spielen wir Black Ops gegeneinander. Jetzt gegen ich kann einen kann weil, weil du, Muschi eine ja. Lass den doch jetzt... Moment, ey, Crank... Hey, ja. Brakes, hast du MPO, äh, hat MPO dich mal trainiert? für wie ja, so? ja, damit er besser wird, habe ich ihn trainiert damals. Äh, nein, hast du nicht, halt die Frisch. Natürlich. Man hört auch schon, der Mann kommt rein, klingt sehr eingeschüchtert. Ich habe ihn auf jeden Fall trainiert damals, er hat mir, glaube ich, ja, einen stabilen zehnstelligen Betrag damals überwiesen, dass ich's mache, weil der Typ ist schon ein richtiger Johannes gewesen, da musste er schon ein bisschen mehr blättern, aber hat er gemacht, Jungs. <lacht> oh, Gott, Alter. <lacht> Hast du, hast äh, du hast äh, das ich hast du auf ge Facebook geguckt? Ey, der äh, hat ja, ja, ja, gesehen, Danina, äh, ich poste das gerade auf gesehen. Facebook, na, ne? Da ist er nee, jetzt nee, so eine nee, Chance nee. erzählt. <lacht> Ey, hier also, Crank, ne Moment. Gefährlich, der Mann hat auf Facebook gepostet, was der Mann hier für eine Scheiße erzählt. Ich sag mal so, der Boss damals schon echt krass gezittert, Jungs. Ja, Hand aufs Herz, hat der Boss schon wirklich gezittert. Im Crank, ich... Die sieht doch nicht, ich meinte den anderen Crank, den meinte ich nicht. Ja, ja, mhm, mm okay. Also guck, Crank, äh, er hat ja angeblich auch noch Carsten trainiert und, ähm... Guck mal, wer, wer, war, wer war da noch dabei? Sandy Ravage und, und die... und die, also Prinz Pi und so hat er auch trainiert. Und Hexogen, ja? warte mal, lad mal Hexogen in die Party ein, Crank. Ja. Äh, warum, nee? Bei mir kommt er nicht rein, irgendwie. Warte, ich lade ihn ein bei mir kommt er Ich habe ihn ja trainiert. Okay, okay, okay. Ja. Hexte, den, ja, trainiert, Alter, wenn ich Dann das kann ich, ich, ja, ich muss fragen, warum... er Sag also mal so, dieser kleine Junge da mit seiner wirklich sehr unmaskulinen Stimme. Der sollte mal lieber sein München halten, Jungs. hat doch sehr, oder was sagt ihr? Schreibt mir mal in die Kommentare. Der Mann mit seiner sehr, sehr, sehr unbosshaften Stimme. Ich glaube, der hat nicht sehr viel Testosteron im Körper, der gute Mann. Weil ich mehr Black Ops spielt, Alter. <lacht> Wir haben damals doch alles mal trainiert, was ging, Alter. Ja, ja hat, ey, Craig, ähm, ich, hab, ich hab dich doch auch trainiert. Damals noch, ähm, 2002 hier bei den ja. Damals hieß ich hielt aber noch nicht deswegen kann sein, dass wir mich. Ey, Hexogen? Ja? Äh, nur so, ich hab nur mal so eine kurze Frage. Hatte ich, äh, hatte ich ähm, hier dieser komische MPO? E -M -io. Beispiel, ob du den. Genau, hatte ich M e -M io der Boss? Der Mann, er spricht schon mal auf jeden Fall gut aus. trainiert früher, so gegen 2003 oder so. Äh, nee, das das so genau, hat er dich da irgendwie mal trainiert? Irgendeiner, so für so ein paar tausend Microsoft Points? Ja, ein MW... Ja. ja, da habe ich den Typen, gleich mal kurz aus der Party geschmissen, den Johannes. Und ich kenne Carsten persönlich. Ich bin aus dem Zeitpunkt okay. ja. Ja, wir haben also äh, äh, hexogen und Cranks wurden beide nicht von dir trainiert, obwohl es <lacht> fast gesagt <lacht> doch, doch, hast. Los. Doch, doch, Jungs. Hexogen habe ich auf jeden Fall trainiert. Der Typ übrigens damals ein richtiger Ehrmann gewesen, auch in Bosnia. ist ein stabiler Typ gewesen, Jungs. Hat auch sogar, ich glaube, das ein oder andere Video mit mir auf dem Channel ist noch sogar noch online. Ist ein sehr, sehr, sehr stabiler Typ gewesen. ich wollte wir wirklich zugeben, Digga. Und hat, e oh. hat e yo Limits. Franz, Franz, als... <lacht> Franz, Franz, ist das hier der gute Franz Beckenbauer? Oder welcher Typ heißt denn hier noch Franz heutzutage? Haha, <lacht> kann der Boss ja nur lachen. Der ja, MPO hat trainiert zusammen und Prinz P und was weiß ich nicht noch alles und dass der jetzt von Optik angefragt worden ist. Was hast du denn so? <lacht> was kommt denn der Mann hier rein und pusht dir dagegen den Boss? Also ich fass mal kurz. Ey, jetzt halt mal die Fresse, halt mal die Fresse, halt mal die Fresse, MPO. Ey, MPO, der Boss. Ja, ich spiele das scheißegal, Alter. Was brauchst du für eine Scheiße, Mann? Was Scheiße, Junge. Du hast keine Ahnung. Wer bist du schon, Alter? Der Boss, sehr selbstsicher. Damals wie auch heute. Der Typ kommt hier rein, hat eine sehr Johanneshaftige Stimme und pusht hier direkt. Das lasse ich mir natürlich nicht gefallen, Jungs. Ja, wird mir ja sehen. Ich, ich mal. Hey, Hello Tricks. Ich habe nur kurze Frage, Carsten. Nee, der spielt im Chat. Karsten. Scheiße, Hello Tricks. Hey, hey, MP. Man hört gleich schon, die ganzen Jungs, da kommt ihr großes Idol rein. Da freuen sie sich alle, da sind sie alle gleich sehr aufgeregt. Der Boss natürlich nicht, Jungs, ihr wisst, wie es ist. Für mich war quasi jeder in dieser Party einfach nur ein Johannes, Jungs. Aber ich denke mal, ist auch relativ, ja, klar, wie das Meereswasser in Dubai hinter mir, Jungs. Jo, jetzt, äh, wird ja. jetzt wird lustig. Jetzt wird kurz die Klappe, bitte. Was wird's? lustig? Jedenfalls, M. ähm, Tios, äh, behauptet, dass ist dass das er <lacht> Ich sag mal so, der kleine Junge versucht hier eine Ansage zu machen, aber nicht so seine Kollegen hören hier auf ihn. Das ist schon, das ist schon sehr traurig, Digga. Das ist schon sehr, sehr traurig. Viele Chats. So, Achso, hm. Dann kickt mal alle, die jetzt nichts zu tun haben. Also, ähm, ich alle aus, ähm, äh, Ey, ich ja, will drin bleiben. ich was will das, das auch hören. Alter, also, schlau, ich, ja, ich will mal, dann treib mal Karten an, dass war bitte. Ich hier so viele sind, äh, komm, Karten rein, also... Das hm. also, Oh, der kleine Mann sagt Digga, ja, wenn hier so viele sind, dann traut sich der gute Elotrix nicht hier rein in die Party. Ist er wohl ein bisschen schüchtern, der gute Mann? Haltet mal ganz hey, kurz, Abzug, Video. Mal ganz kurz die Presse. Oh ja, der ist doch wieder hey. da, Carsten, Alter. Ey, Carsten. Carsten. Alter, nur schon mal nicht in dein Headset, Alter. Ja, Carsten, ey. Also ich will dich nur kurz was mal fragen, ja? Dir, dieser MPO, ne? Der die in MP der Party. Ja, Genau, also genau, die der. Er meint so, er meint, er hätte dich, ähm, Prinzipie, also deine ganzen Leute, CX Asiatik und äh, Sandy Rush <lacht> für so ein paar Ma tausend Microsoft Points. War nicht ein paar tausend Microsoft Points, es waren schon sehr viele tausend Microsoft Points, Digga. Da musst du dich nochmal hier ein bisschen berechtstelligen, Digga. Alle trainiert mal so ein halbes Jahr. <lacht> <Und> <lacht> Die Jungs. Der gute Mann hat die Story jetzt bestimmt schon zehnmal erzählt. Davor hat keiner gelacht. kaum ist hier großes Idol in der Lobby. Da fangen sie auf einmal alle an zu lachen. Ja, schon ein bisschen dubios. Wollte fragen, was du dafür, da, dazu, was du, was du für eine Meinung dazu hast. Wollt einfach nur mal wissen. Keine Ahnung. Ich glaube, der wird in seiner Kindheit geschlagen. Mehr kann ich dann nicht sagen. <lacht> Ich sag mal so, Jungs, der Boss wurde natürlich in seiner Kindheit schon das ein oder andere Mal geschlagen. Aber natürlich nur beim Sparing im Boxtraining, Jungs. Da trägt man auch mal den einen oder anderen Schlag ab. Aber das braucht man auch, um härter zu werden, meine Freunde. Aber tendenziell hat der Boss immer gewonnen, Jungs. Und äh, was ich noch sagen wollte, der hat halt gemeint, deine ganzen Abonnenten sind so Hurensöhne und Lappen und so, ne? Habe ich tendenziell nicht gesagt. Würde ich auch so nicht äußern. Da ist bestimmt auch der ein oder andere stabile Typ dabei. Aber ich denke mal, der Großteil ist schon eher, ja nicht so stabil, wenn man den guten Ello Tricks abonniert hat. Und. Oh Mann, und wahrscheinlich ist einer davon. Er ist wahrscheinlich ja. einer davon. Nee, das nee. war. Aber war's. hier. Damals hieß ich noch anders. Vielleicht kann sein, dass du mich so verwechselst, so ein bisschen. Alter, Junge, du lachst! Le Scheiße, Mann! Oh, doch, Der Boss auf jeden Fall sehr, sehr ausgewieft. Hat hier noch die eine oder andere Methode am um Start, um die Jungs zu triggern, ist sehr schlau vom Boss. Wenn ich rumscheine, du, das weiß einfach jeder, dass das nicht sein kann, das kann einfach nicht stimmen, weißt du. Doch, doch. Keine Ahnung, du willst damit Aufmerksamkeit einreichen und das, die werde ich dir nicht... Ja, geben. genau. Leute hey. Solche Leute Geil sagen, nicht Sie haben unsere, unsere Zeit gar nicht verdient, schmeiß' ihn raus. <lacht> Solche Leute haben eure Zeit nicht verdient. Jungs, der Boss, mehrfacher Multimillionär, ihr seht's, Chilgard in Dubai... Ich sag mal, so tendenziell haben die Jungs meine Zeit eigentlich nicht verdient gehabt damals. Aber der Boss, ja, wenn man so viel Geld hat, da hat man auch viel Zeit, Jungs. Deswegen habe ich mir die Zeit genommen, um die Jungs ein bisschen Hops zu nehmen. Schauen wir mal, was hier am Ende noch passiert. Was, Alter. Okay. okay. Ähm, Alter, das ist ein Lappen, Lappen, ey. Hat, dass ich seiner Mutter... Ah, hat er den Boss einfach raus? Wer ja, der Boss hat die Party verlassen. Hatte ich keinen Bock mehr auf den Scheiß, Jungs. Den Hals scheiße, nicht mal das. Ey, ey, ey Carsten, ne, der hat ja auch... Für das Wort gegen meine Mom wird der Mann auf jeden Fall, ja, das wird er noch bereuen, Jungs, wenn er das sich schon lange bereut hat. Aber das behalten wir mal ein bisschen bedeckt, Jungs. Gemeint, er hat CX Asiatik trainiert, ey, den, den latsch auch nee. nach, immer. Wenn man ein bisschen nach, wenn man ein bisschen nachdenkt, dann weiß man doch schon. Nee, ein Like bekommst du nicht, Digga. Ich sag mal so, Jungs, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen, haben sich viele gewünscht und euer emp doppel -I der Boss ist over and out. No homo, skurr.